Was wollen Sie im Leben erreichen? Keine Ahnung? Es gibt Unmengen an Möglichkeiten. Ja, stimmt. Dieser erste Schritt nach der Schule oder Universität auf den Arbeitsmarkt ist schwer. Aber Sie brauchen nur zu wissen, wo und wie man suchen muss, um einen guten Start zu haben. Vielleicht sind Sie wie Peter. Seine Geschichte? Nun mit 16 Finger an, in seinem Heimatland einen Job zu suchen. Er brauchte vor allem Informationen, Beratung, Bildungsmöglichkeiten und Zugang zu Arbeitgebern. Gute Möglichkeiten für ihn waren private Arbeitsvermittler und die staatlichen Jobcenter. Die Jobcenter sind sehr nützlich, wenn sie online über das Telefon oder um die Ecke Hilfe suchen, denn ihr Netzwerk umfasst über 5000 Arbeitsämter in 31 europäischen Ländern. Außerdem haben sie ein Team von EURES-Beratern, die ihnen helfen können, wenn sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat arbeiten wollen. In diesem Fall sind sie eher wie Gabriella, die mit 18 beschloss, im Ausland zu arbeiten. Das Projekt Dein erster EURES-Arbeitsplatz war für sie optimal, denn es will jungen Menschen helfen, in einem anderen europäischen Land einen Job zu finden. Es versucht die Profile von Arbeitssuchenden auf vorhandene Stellenangebote in Unternehmen in anderen Ländern abzugleichen, hilft bei der Fertigstellung von Bewerbungen, liefert Tipps für Jobinterviews und so weiter. Es kann den Betroffenen sogar bei einer Reise für ein Jobinterview oder beim Umzug in das Land, in dem er arbeiten wird, finanziell unterstützen. Oder ist vielleicht der Gedanke, ein Leben lang für andere zu schuften, nichts für sie? Dann sind sie wie Sarah, die sich bereits mit 17 als Unternehmerin sah und fantastische Ideen für ihr eigenes Unternehmen hatte. Aber zuerst wollte sie in der Praxis Fähigkeiten erwerben und Erfahrungen sammeln, indem sie für ein KMU, kleines und mittleres Unternehmen, arbeitete, als Sprungbrett für die Gründung ihres eigenen Betriebs später. ZARA fand einige sehr nützliche Programme in ihrem Heimatland, die es auch auf europäischer Ebene gibt. Diese geben jede Form von Unterstützung, einschließlich des Zugangs zu potenziellen Arbeitgebern und zu Finanzierungsmöglichkeiten wie die Mikrofinanzierung. Also zurück zu Ihnen. Können Sie sich jetzt mehr für die vielen neuen Wege begeistern, die sich Ihnen auftun? Gut, denn der europäische Arbeitsmarkt will wirklich Ihre Fähigkeiten, Ideen und Energie, ungeachtet Ihres Hintergrunds, Ihrer Erfahrungen oder Qualifikationen. Also, worauf warten Sie? Zögern Sie nicht und tun Sie den ersten Schritt in Ihre Zukunft. Ihr erster Arbeitsplatz ist näher, als Sie denken.